Wenn ich dann im letzten Moment sage, ich will es doch nicht, dann würde man ja, einem Patienten dem Tod überlassen. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Yeah. Moin Siebes, ich muss heute mit einem deprimierenden Fakt starten. Blutkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Kindern. Und plötzlich heißt es für deinen Gesprächspartner, hey, wir brauchen dringend deine Hilfe. Die Chance, einem Menschen in Not zu helfen, ist für unseren Gast unbezahlbar. Da gibt es keine Zweifel, da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn es darum geht, seinem genetischen Zwilling die zweite Chance auf Leben zu schenken, stellt für ihn auch eine Operation keine Hürde dar. Cibes meet Octai Okay, wow, das heißt, du hast sozusagen einem Zehnjährigen das Leben gerettet. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Das ist jetzt mittlerweile auch schon fünf Jahre her. Ich kann dir gerne ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn sehr, wir uns hinsetzen. Sehr, sehr gerne. Auf geht's. Dann fangen wir an. Ich bin sehr gespannt. Ja, das ist jetzt fünf Jahre her. Mhm. 2017 war das, als ich Stammzellen spenden durfte durch den operativen Eingriff. Und das war, nachdem ich dann operiert wurde, das ist eine kleine OP, war das dann, habe ich erfahren, für einen zehnjährigen Jungen aus der USA. Und das hat dann einen nochmal echt noch glücklicher gemacht, dass man erstens hilft und zweitens einem Kind hilft, das noch das ganze Leben vor sich hat. Und ähm, ja, das haben wir alles mit der DKMS zusammen gemacht. Und genau. Und wann hast du dich registrieren lassen? Das war Anfang 2015 in so einer Typisierungsaktion Aha. bei uns äh, in der Nähe von meinem Wohnort. Und das war damals für einen kleinen, kleinen Felix, der war sechs oder sieben Monate alt. Und da sind wir dann mit unseren Freunden zusammen hingegangen und haben uns ja, typisieren lassen. Und ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre hat es dann gedauert, bis ich dann von der DKMS die Nachricht bekommen habe, dass ich in Frage kommen könnte. Ja. Und ähm, genau. Was, was war das so für ein Moment? Hast du da überhaupt noch damit gerechnet? Weil du hast dich ja damals für eine gezielte Aktion typisieren lassen. Und dann kommt plötzlich eineinhalb Jahre später der Anruf. Hast du damit überhaupt noch gerechnet? Und was war das für ein Moment dann? Ja, das war... Das war ganz lustig. Ich äh, hatte die, die erste Nachricht dazu hatte ich per Brief bekommen. Da stand dann äh, ihre Lebensspende drauf. Ich kam dann von, von der Uni zurück äh, und war gut gestresst an dem Tag. Ich habe Leberspende gelesen. Dann war ich erst mal geschockt. Was habe ich da unterschrieben, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich da ähm, irgendwas spenden muss? Und dann ja. habe ich noch mal richtig gelesen, das war dann die Lebensspende, habe das aufgemacht und habe dann da die Informationen rausgelesen. Und ich persönlich sagte ehrlich, ich... Habe mich typisieren lassen und ich habe aber immer gedacht, das wird wahrscheinlich, wird das nichts, weil das, dass ich einen genetischen Zwilling habe, der dann auch ähm, Leukämie hat, mhm. der das dann benötigt, ähm, ja, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Es mhm. ist ja auch relativ unwahrscheinlich, aber es ist halt irgendwo doch möglich. Ne? Und genau, das war dann echt ein mega Glücksgefühl für mich, weil man da dann gesehen hat, okay, diese kleine kleine kurze Aktion, die wir gemacht haben, die kann jetzt vielleicht richtig Großes bewirken. Und das war für mich dann ein Hammer, Hammergefühl. Okay, du hast ja gerade gesagt, das war ein kleiner operativer Eingriff, glaube ich. Ne? Genau, ja. Da war das dann irgendwie ein Sonderfall? Weil man kann ja auch spenden, indem man nur in Anführungszeichen Blut abnimmt, oder? Genau, es gibt ja diese periphere Methode, wo man wie bei einer Dialyse angeschlossen wird. Dann kommt von, einer, von einem Arm das Blut raus und wieder hier rein. Es gibt aber auch die ältere Methode, das ist... Das ist die operative Methode, wo dann ins, in, ins Beckenkamm zwei ja, durch zwei Löcher das äh, Knochenmark Blutgemisch entnommen wird. Und meins war äh, der operative Fall. Es ist wohl der seltene Fall, dass das, das, das, dass das gemacht wird. Und ähm, ja, bei mir wurde extra sogar angefragt, ob das möglich ist, den operativen Eingriff zu machen. Weil das, ich weiß nicht warum, ähm, ob das einen Grund hatte, es hatte bestimmt einen Grund, aber welchen Grund weiß ich nicht. Und ähm, für mich war aber auch da vollkommen klar, egal wie, wir helfen. Ja. Können wir den Grund nicht in Erfahrung bringen? Wir haben doch hier technische Assistenz, weil das würde mich mal interessieren, also, wora, also wie entschieden wird, ob es so gemacht werden muss ja. oder so. Ja, bestimmt. Ivy, erzähl uns ein bisschen was darüber. Moin Jungs! Welche Entnahmeart angewendet wird, entscheiden die behandelnden Ärzte anhand verschiedener Kriterien. Manche Blutkrebserkrankungen lassen sich zum Beispiel besser mit einer Knochenmarkspende behandeln, während bei anderen die periphere Spende besser funktioniert. Und danke, dass du es gemacht hast. Denn so eine Operation, da haben ja manche Leute auch Angst vor. Ja, aber ist natürlich verständlich. Narkose, Operation. Das klingt immer schlimm, aber es ist unbegründet, beziehungsweise es ist nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Weil das ist ein sehr kurzer operativer Eingriff, es ist ähm, mit wenig Nachfolgen zu rechnen, äh, die Narkose geht nicht lang und ähm, die Vor- und Nachbetreuung und die OP selber, das ist alles so angenehm und so, dass da operiert wird, das ist wirklich äh, minimal und die Ärzte haben das wahrscheinlich schon hunderte, tausendmal gemacht und da muss man echt keine Angst haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das sagst, weil wenn man sich gar nicht damit beschäftigt und dann hört Knochenmark spenden, ich glaube, viele fragen sich, okay, was hat das für mich für Risiken oder wirkt sich das auf meine Lebenserwartung oder meine Lebensqualität aus? Habe ich irgendwelche Risiken? Aber es ist ja, dann, wie du sagst, im Endeffekt nur in Anführungszeichen das normale Narkoserisiko bei einer Operation. Genau, ja. genau. Also erstmal großen Respekt, also dass du das mit so einer Überzeugung hier sagen kannst und auch gemacht hast. Das ist, und jetzt ist natürlich... Die Frage, die mich interessiert, wie ist es dann weitergegangen? Hast du irgendwann, du hast ja dann irgendwann erfahren, dass es ein Kind war. Mhm. Wie ist die Geschichte weitergegangen? Ja, es ist so, dass wenn man Stammzellen spendet, in Deutschland zumindest so ist und in vielen anderen Ländern auch, dass man so eine Sperrfrist für zwei Jahre hat. Die Sperrfrist, ich weiß nicht, ob das, ob das so bezeichnet wird, ich nenne es jetzt einfach mal so, die Sperrfrist heißt, man darf, anonymisiert Kontakt aufnehmen, mhm. aber man darf keine Kontaktdaten austauschen. Ich glaube, dann kommt es auch nochmal auf das Land an, wo der Empfänger ist, wie, wie da das alles geregelt ist, aber zwischen Deutschland und USA ist es so, nach zwei Jahren könnte man rein theoretisch Kontakt aufnehmen. Mhm. Ich habe es erstmal nicht gemacht und in den zwei Jahren natürlich anonym Kontakt aufnehmen. Ich habe es erstmal nicht gemacht, ich wurde auch von der DKMS immer mit Infos versorgt, da gab es dann Zeitintervalle nach einem Monat, nach ich glaube sechs Monaten, nach zwölf Monaten dann, Zuletzt nach 24 Monaten. Und ja, Gott sei Dank kam immer eine positive Rückmeldung, dass ähm, das Kind erstmal die Stammzellen angenommen hat, der Körper, dass äh, es aktuell in der, in der Therapie ist und sich das Immunsystem aufbaut. Und dann ähm, gab es eine Nachricht, ja, jetzt geht es ihm gerade nicht so gut, aber es, es, es funktioniert. Und dann kam irgendwann wieder eine Nachricht, ja, er hat jetzt wieder Spaß am Leben gefunden und äh, er fängt jetzt wieder an zu spielen und da kriege ich gerade auch wieder Gänsehaut, dann, ähm, ja, das berührt einen emotional sehr. Und bei uns in der Familie, wir haben viele Kinder von Cousins, von, von meinem Onkel, von, ja, auch Geschwister, die noch recht jung sind. Ähm, da ist es umso, umso, ja, wertvoller, nicht wertvoller, aber es ist umso faszinierender für den Menschen selber, wenn man so einem Kind helfen kann. Und ja, das war echt... Äh, eine große Überraschung ja. für mich, als ich dann vom OP das erfahren habe nach dem OP. Ja. Wie ist denn das bei dir eigentlich? Hast du Kinder? Weil von dir hat man ja als familiär nicht viel, also ich kenne dich von Bullshit-TV ne, hauptsächlich und da hat man jetzt nicht so viel erfahren. Genau. Ja, ich bin ja jetzt nicht der, der Vlogger, der jetzt jeden ja. Tag sein, sein Privatleben teilt. Ich habe tatsächlich noch keine Kinder, äh, Kinderwunsch ist aber auf jeden Fall da oder war schon immer da. Das heißt, ich hoffe, dass sich das auch in naher Zukunft äh, ändert. Aber ich merke jetzt schon so in meinem Umfeld, da häufen sich jetzt äh, häuft sich jetzt der Nachwuchs, äh, Freunde und so weiter. und äh, das ist auch für mich als Außenstehender, dann der, der einfach vielleicht nur ein Freund ist oder ein Bekannter, einfach immer schon sehr schön mit, mit anzusehen. Man merkt auch gleich im Freundeskreis, wie sich sofort die Prioritäten verschieben, ne? weil dann äh, steht plötzlich Kindeswohl, Kindesglück, Kindesgesundheit natürlich auch ja. absolut im Vordergrund. Und äh, deswegen habe ich auch gerade, als du die Geschichte erzählst, dass so direkt Gänsehaut bekommen, als du, als du die Geschichte erzählst, weil ich genau nachempfinden kann, äh, dass ja. man das nochmal ganz anders mitnimmt. Äh, ich habe auch schon immer ähm, super gerne mit Kindern gearbeitet, auch durch meine, durch meine Basketballleidenschaft, viel als Trainer gearbeitet, mhm. äh, Jugendmannschaften trainiert, acht-, neun-, jährige okay. Und selbst da, obwohl es nicht die eigenen Kinder sind, man hat sofort immer einen ganz anderen Bezug und ist irgendwie auch ganz anders involviert, ne, wenn man mit, mit Kindern arbeitet. Und deswegen äh, kann ich das, obwohl ich in der Situation noch nie war, äh, nehme ich dir das voll ab, wenn du sagst, für mich... War die Entscheidung sofort klar? Also, auch ja. obwohl du, du wusstest, dann natürlich noch nicht, dass es ein Kind ist, aber das hat es im Nachhinein natürlich noch mal äh, ja, noch besonderer gemacht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, so denke ich auch. Und natürlich ist es bestimmt noch mal ganz anders, wenn man ein eigenes Kind hat. Ja. Ich ähm, weiß es nicht, weiß, du weißt es auch nicht, aber dadurch, dass wir einfach viel Kontakt ne, mit Kindern haben oder mit Jugendlichen hat man da schon so ein Gefühl für. Und, und das ist ja trotzdem eine verrückte Situation, weil da ist ein Mensch, den du noch nie gesehen hast, du weißt nicht mehr, wie alt er ist, woher der kommt, du ja. weißt nur, es ist dein genetischer Zwilling und der kämpft jetzt gerade ums Überleben und ja. du fieberst wahrscheinlich dann sofort mit, obwohl du diesen Menschen gar nicht kennst ne? und saugst diese Infos wahrscheinlich dann auch richtig auf, die du bekommst, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch die DKMS ein paar Mal genervt mit Anrufen, ja. so, gibt es da schon jetzt einen ja, neuen Stand ja, ja, und wie ja. sieht's es aus? Weil man will sowas einfach wissen. und ähm, ja. Aber ich habe... Das war dann meine persönliche Entscheidung, abgesehen davon, direkten Kontakt aufzunehmen, weil ich nicht weiß, wie wird die Reaktion darauf sein. Vielleicht werden die, wird die Familie sich, ähm, ja, ich sage mal, unangenehm fühlen, dass jemand freiwillig das gemacht hat, dass die sich nicht gemeldet haben oder mhm. keine Ahnung. Ich wollte die erst mit ihren Sorgen in Ruhe lassen und ihnen die Wahl lassen, ob sie den Kontakt ja. möchten oder nicht. Weil ich weiß für mich selber, ich habe einem zehnjährigen Jungen Stammzellen gespendet, er konnte damit weiterleben. Und ähm, das reicht für mich erstmal. Und wie die Familie dann damit umgeht, ob sie sich in irgendeiner Art und Weise bedanken möchten, das soll dann denen überlassen sein, weil bei so einem zehnjährigen Jungen, ich glaube, da gehen einem so viele Sachen durch den Kopf, wenn man selber ähm, der Vater oder die Mutter ist. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ich möchte jetzt, eigentlich will ich es sehr gerne, aber mhm. ich möchte aus Rücksicht der Familie und dem Kind gegenüber erstmal keinen Kontakt aufnehmen. Und warten, dass, dass sie vielleicht Kontakt aufnehmen. Okay, weil du weißt du, weißt du wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du, dass du ein potenzieller Spender bist für jemanden? Also wie wahrscheinlich das ist? Ich glaube, die ist sehr niedrig, ja. aber immer noch im möglichen Rahmen. Das heißt, man muss kein... Also Lotto ist da noch viel unwahrscheinlicher. Ich glaube, <lacht> okay. ähm, ein Prozent oder sowas. Hatte ich mal gehört, gelesen, aber vielleicht kann uns... So, eine ivy fragen wollte ich gerade genau sagen, ja. Ivy. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Spender wird? Wie hoch? Du bist ein Musterschüler. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Spenderin werden kann, liegt insgesamt bei ca. einem Prozent. Innerhalb der ersten zehn Jahre ist sie etwa doppelt so hoch. Ja. Okay, aber ein, ein Prozent. Prozent ist tatsächlich höher, als ich gedacht hätte. Das ist ja. Schon... ja, es ist, wenn du mit 100 Leuten dahingehst, gehst, dann wird einer nach der Wahrscheinlichkeit der Spender sein können für irgendjemanden. Und äh, im Basketball, hast du gesagt, hast du viel mit, mit, mit Kindern, mit Jugendlichen zu tun? Kannst du da ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, ich, ja, ich spiele ja schon seitdem ich zehn Jahre alt bin Basketball, mhm. äh, war immer meine größte Leidenschaft und dann äh, habe ich die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen, immer selbst gespielt und äh, damals... Äh, ja Gab es ja noch die äh, Wehrpflicht, mhm. beziehungsweise als Alternative dann Zivildienst. Ja. Und ich habe mich dann entschieden, freiwilliges soziales Jahr zu machen. Mhm. Ähm, das war dann noch mal länger, ich glaube, Zivildienst hätte neun Monate gedauert und, und das Freiwillige Sozialjahr okay. waren dann eben zwölf Monate. Aber ich konnte das eben bei uns im Basketballverein machen okay, cool. und habe dann eben äh, an ganz vielen Schulen bei uns in Bochum Basketball AGs geleitet mhm. mit Erst-, Zweit-, Dritt-, Viertklässlern okay. und eben im Verein auch ganz junge Mannschaften trainiert, äh, angefangen bei sechs-, sieben-, achtjährigen mhm. bis hin zu einer U14 mit, mit Jungs, die dann zwei, zwölf-, dreizehn sind. Und tatsächlich habe ich zu einigen heute auch noch Kontakt. Echt? Also die Jungs sind inzwischen auch alle 25, 26. Mit manchen gehe ich heute noch auf den Freiplatz. Und das waren Kids, mit denen bin ich früher nach dem Training dann noch was essen gefahren, habe die nach Hause gebracht. Da gingen die gerade zur Schule, mussten Hausaufgaben machen. Ja. Und heute sind es teilweise auch noch Freunde, die dann ein bisschen jünger sind als ich, aber mit denen ich immer noch unterwegs bin, mit denen ich Kontakt halte, Basketball spiele. Also okay. das sind auch irgendwie Verbindungen fürs, fürs Leben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Hat irgendjemand von denen, mit denen du Kontakt hattest, auch geschafft, irgendwie in die Profi-Ebene aufzusteigen? Oder weißt du was davon? Profi-Ebene von meinen Jungs? Also tatsächlich doch, ein Junge, den ich trainiert habe, der hat, hat es tatsächlich in die Bundesliga geschafft. Jetzt spielt okay. in, Er hat, einmal, hat ein Jahr in der Bundesliga gespielt, spielt jetzt in Polen, in der ersten oder zweiten Liga dort. Und zwei, drei Jungs aus der Mannschaft, von der ich gerade erzählt habe, spielen auch auf relativ hohem Niveau. Also so okay. dritte Liga, zweite Liga, da haben es schon ein paar... Cool. Geschafft. Also, jetzt nicht den ganz großen Durchbruch, aber da waren schon ein paar Kids dabei, die echt was drauf hatten. Ja, ja. Bundesliga ist ja auch schon. Das ist ja. schon ein Schritt, den ja. man erstmal er erreichen muss, ja, das stimmt. Und du selbst bist du irgendwie mal in die Versuchung gekommen, versuchen da irgendwie auf Profi-Ebene zu kommen, weil du spielst ja auch Basketball? Ja, also, als Teenager <lacht> hat ja jeder Basketballer den Traum, in die NBA zu ja. kommen. Ne? Ja, Und jeder, Bis man 15, 16 ist, wahrscheinlich glaubt man auch dran. Irgendwann <lacht> realisiert man. Ja, genau, realisiert man, dass dann doch nochmal ein anderes ja. Level ist. Aber den Traum hat man immer. Ähm, ich war ja auch tatsächlich da für ein Jahr in den USA, in der, in der 11. Klasse, okay. äh, um da in der Highschool Basketball zu spielen. Okay. Ja, ich, ich war damals auch immer ganz gut, aber ich, mir war relativ früh klar, dass ich jetzt nicht den ganz großen Sprung schaffen würde mhm. und habe dann meist immer so im, im Bereich Oberliga mich aufgehalten. Also schon jetzt nicht ganz so schlecht, aber auch noch ein Stückchen entfernt vom professionellen Bereich. Okay. Aber ähm, ja, ich, ich, ich liebe den Sport einfach, macht es riesig Spaß. Ja. Solange meine Knochen das mitmachen, werde ich es auch... Egal auf welchem Niveau, weitermachen, was einfach ja. Ja, meine Leidenschaft ist. Ja, cool. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 36. Okay, ja. ja. Kannst du schon noch ein paar Jährchen spielen. Ich hoffe, ja. Ich hoffe, bisher, ja. bisher halten die Knochen ja. auf jeden Fall. Also ich, ich gebe mein Bestes, ja. Cool, ja. Die Sendung heißt hier Mund auf und dementsprechend würde ich dich gerne auch mal fragen, ob du eigentlich registriert bist bei der DKMS für eine Stammzellenspende? Tatsächlich noch nicht. Okay. Ich bin noch nicht registriert. Kann dir gar nicht sagen, wieso. Also ich mhm. habe mich noch nie mit dieser Entscheidung beschäftigt. Also ich habe nie aktiv gesagt, ja oder nein. Ähm, bis heute war das Thema für mich einfach gar nicht so präsent. Und ja. deswegen bin ich auch froh, dass ich hier bin und dir auch so viele Fragen stellen konnte. Weil äh, ja, nach unserem Gespräch gibt es für mich ja auch keine Argumente mehr, nicht registriert zu sein. Ja. Ne? Im Gegenteil. Also deswegen bin ich umso dankbarer, dass wir heute hier sitzen konnten. Ja, ich glaube, manchmal muss es auch einen Grund geben, ja. dass man das dann macht, weil ich glaube, niemand wehrt sich, das nicht zu machen. Aber, genau. ähm, ja. aber wenn du Bock hast, kann ich dir mal zeigen, wie das funktioniert. Weil so ein Kit haben wir da und da können wir mal so eine, ja, so eine Registrierung machen. Wenn Warum du Bock nicht? Hast. Lass das ja? machen. Auf Gerne. geht's. Ist wahrscheinlich sehr unkompliziert, ne? Ja, das geht schnell. Also dauert nicht lange. Ich kann es dir hier einmal zeigen. Wir haben so ein Registrierungskit. Das mhm. ist... Ähm, Relativ simpel, also viel ist da nicht drin, das sind drei Stäbchen, die man sich nicht in die Nase rein Klick tun muss, an. sondern nur äh, in den Mund. Und ja, wenn du willst, nimm die Stäbe mal, ja. ich führe dich so ein bisschen durch und zeige dir, wie das genau geht. Okay. Also viel muss man eigentlich nicht wissen, das ist keine Wissenschaft, aber... Sehr gut. Also, genau, da, da kannst du mal aufreißen, eins rausnehmen. Das erste raus. yep. ähm, genau, eins ist für, für die eine Wangseite, das andere ist für die andere okay. Wangenseite. Einfach mal mit einer Wangenseite okay, einfach an. So ein bisschen genau, ein bisschen rum an der Wange. Okay. Wichtig ist, dass ähm, ja, das Stäbchen mit der Wange in direkten Kontakt kommt und mhm. am besten. Du warst in der USA jetzt auch für ein Jahr, hast du gesagt? Ne? Genau, in der 11. Klasse. Sorry, dass ich gerade reden Alles lasse, gut. aber Alles gut. <lacht> Klasse habe ich äh, ein Highschool-Jahr da gemacht, okay. äh, weil ich eben da auch Basketball spielen wollte und da in den USA Basketball natürlich viel beliebter ist. Ja. Und habe dann da ein Jahr in der Highschool verbracht. Cool, wo warst du da? In Asheville, North Carolina. Cool. Eine Stunde von Charlotte entfernt. Okay. Mhm. Ich, war, ich war dieses Jahr war ich in New York. Das war so ein Kindheitstraum von mir. Ah, Zwei ich war dieses Jahr auch in New York. Echt? Ja. Mhm. Wo warst du? Wann warst du dort? Im April. Okay, dann ja. haben wir uns leider nicht gesehen. Haben sehen wir uns können. verpasst, ja. Äh, ja, also war echt ähm, geil. Beeindruckend. Ne? Du warst in New York dann wie lange? Äh, jetzt eine Woche, aber ich war auch schon ein paar Mal vorher in New York. Okay. Das war nicht das erste Mal für mich. Ja. Aber ich bin immer wieder gerne da. Nice. So, ich glaube, das erste ja. haben wir. Ich glaube, eine Minute ich ist gut das rum. Mal hier zwischen den Fingern. Genau. So, jetzt rechte Wange, hast du gesagt, ne? Richtig, ja. Das kriegen wir hin. So, da auch nochmal eine Minute. Mhm. Und ähm, dann bist du wahrscheinlich auch äh, in, in, ins, ins Stadion gegangen, um ja. NBA zu verfolgen, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie ist sowas? Ja, ist schon, ist schon wirklich beeindruckend. Also ich ja. war ja sogar. Zwischen 2016 und 2018 war ich dreimal oder 2019 war ich vier Jahre lang in Folge bei den Finals. Echt? Okay. Ja, und das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Level, auch was die Stimmung angeht. Und ja, so ich schon was ist. ganz Besonderes. Ja. Ja, ich war leider außerhalb der Basketballzeit, deswegen konnte ich da kein Basketball verfolgen. In ja, im, Im Juli warst du da? Ja. Da ist gar nichts an da Sport. Nur Baseball, glaube ich. Baseball, ne? ja. Die New York Yankees hatten ein paar Spiele. Ja. Aber sonst wäre ich echt gerne zum Basketball gegangen. Was haben wir? Haben wir schon eine Minute? Fühlt sich schon. auf jeden ja. Fall so an. Genau. Und jetzt äh, restlicher am Mundbereich? Genau, einfach so im vorderen Mundbereich. Zahnfleisch und so? Ja, genau. Okay. Okay. Und dann, erst ja, ist das schon. Genau. Ja, ansonsten war ich in New York, war ich am Broadway. Ja, also mein, ein, eins meiner, eins meiner äh, Punkte, die ich auf jeden Fall machen muss, bevor ich sterbe, war Einmal am Broadway in Musical oder Theater. Und welches hast du dir angeschaut? Wir sind mit ähm, meiner Frau, sind wir große Harry Potter-Fans. Ah, da, da war ich auch. Echt? Ja. Wie fandest du es? Ich fand es gut. Ja. Ja. War ziemlich lang, ne? Ja, drei, dreieinhalb Stunden. Ja. Ich habe nämlich gelesen, dass dies, äh, Das waren bis vor einem Jahr oder bis vor Corona waren es zwei Shows. Genau. Musste so zweimal hingehen, um es ganz ja. zu sehen. Und dann haben sie es aber verkürzt und dann wird eine draus. Genau. Aber immer noch. Aber war sehr gut gemacht. Auf jeden Fall. Ich fand Voldemort so einfach so. Perfekt aus, so also authentisch aus. Ja, was ich halt cool fand im Vergleich zu anderen Musicals, das war nochmal eine neue Story. Es war ja, nicht die Story, genau. die man schon kennt als Musical, sondern es war halt eine ganz neue Story. Ne? Genau, ich glaube, JK Rowling hat da auch mitgewirkt mhm. in der Story. Das heißt, es ist eine richtige, keine Fan-Story. Das fand ich echt geil. Ja. Ja, Vor echt allem echt cool. auch, als die Dementoren da rumgeschwebt ja, sind. Das ja. hat schon, ja, schon echt gut gemacht. Ja, cool. Also okay. Hamilton um, wollte ich. Hamilton, ja. ja warst Hamilton auch? wollte ich, aber dann haben wir es leider zeitlich nicht mehr okay. geschafft. Ja, das soll auch sehr gut sein. Das soll auch sehr gut sein. Haben wir, oder? Ich glaube schon, ja. ja ich glaube auch. Okay, die Minute ist ja jetzt auch vorbei. Das können wir auch noch mal kurz trocknen lassen. Okay. Und ähm, ja, dann können wir das gleich da rein, mhm. hier rein und dann ab zur Post. Und das war's dann. Das war's? Das war's, ja. Okay, ja, das ist ja wirklich ja, und, sehr unkompliziert. Ja. Und das ist auch für alle Leute da draußen kostenlos, habe ich richtig verstanden? Ja, oder? auf jeden Fall. Also man kann sich, das ist echt cool bei der DKMS, man kann sich ähm, auf der Webseite von der DKMS... So ein, so ein Kit zuschicken lassen, das mhm. ist hier ne, sowas, ähm, kann man sich zuschicken, das kommt dann per Post kostenlos, du machst das, was du gemacht hast <lacht> und ähm, tust was hier rein, tust was in den Umschlag rein, mhm. du hast einen Rücksendeschein mit dabei, das heißt, du hast auch kein äh, Porto für die Rücksendung und dann ja, wartest du, dann warte das heißt, du bist dann registriert und, ja. und ab dann kann das Leben retten losgehen. Ja. Sehr spannend. Ich schaue noch mal, ob die Zeit jetzt ausreicht, aber das sollten zwei Minuten sein. Ja, ja, warten wir, ja, noch, warten, wir, warten kurz. wir noch einen Moment, wir wollen es ja richtig machen. ne? Genau. Wenn ich das hier schon mal mache, dann muss auch alles passen. Ja. Hätte ich vorher nicht gedacht, dass es wirklich so einfach ist, deswegen ja. äh, habe ich ja eben schon gesagt, super, dass wir glaub, heute darüber sprechen konnten. Ja, ich glaube, viele denken auch, man muss sich Blut abnehmen lassen und alles, um sich zu registrieren, aber... Ja, Weile. ich glaube, das sind wirklich so ein paar, paar Mythen. Zum einen, dass es äh, kompliziert ist. Dann zum anderen, dass man sich zu irgendwas verpflichtet ja. und dass der mögliche Eingriff später vielleicht gefährlich ist. Und das, das ist ja alles nicht der Fall. Deswegen äh, also habe ich auch sehr viel mitgenommen heute aus dem Gespräch. Ja. Und das wie freut gesagt, es spricht ja wirklich nichts dagegen, das zu machen. Ne? Ja. So, die zwei Minuten sind auch voll. Du kannst wieder einmal in die Tüte reintun. Jawohl. Oder in diese Verpackung. Ja. und drei genau und dann einmal den Umschlag das überlasse ich dann dir jawohl perfekt klappt ja und dann bringen wir das packen wir das gleich noch in den Umschlag und dann geht's ab zur Post würde ich ja. sagen ne? und damit darfst du dann hoffentlich irgendwann mal ein Leben retten ne? mit so einem kleinen Ding eigentlich ja also Vielen Dank, dass du mich da durchgeführt hast. Okay. Ich bin froh, dass ich es machen konnte. Im Nachhinein muss man sagen, hätte ich es mal eher gemacht. Aber wie gesagt, man muss sich einfach mit dem, mit dem Thema mal beschäftigen. Und ich hoffe, ihr da draußen tut das auch. Ihr habt es ja im Endeffekt schon getan, indem ihr euch hier das Format angeschaut habt. Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Ich glaube, deine Story wird auch nochmal dazu beitragen, dass sich Leute sagen, ey, warum bin ich eigentlich noch nicht registriert? Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für mich war es wirklich sehr, sehr spannend, heute mit dir darüber zu sprechen und auch nochmal großen Respekt, dass du dass du das gemacht hast. Ja, sehr gerne. Also danke auch, dass äh, es hier die Möglichkeit gab, meine Geschichte zu erzählen und vielleicht den einen oder anderen dazu zu bringen, gemeinsam mit dir, gemeinsam mit dem Team hier, ähm, dass sich jemand registriert und ähm, das Leben gerettet werden kann. Hey, das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! Ja, sehr spannende Erfahrung. Ich bin registriert. Was will man mehr? Ich bin sehr sehr dankbar für diesen Tag. Ja, ich auch. Ich konnte Siebes registrieren. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, gibt es ein paar Verlinkungen im Video. Da oben könnt ihr in die Playlist reingehen, wo es noch ein paar andere Folgen gibt. Ansonsten gibt es unten noch ein bisschen was. Genau, da kommt ihr entweder direkt zum Kanal der DKMS oder gleich direkt zum Registrierungsformular, wenn ihr euch auch sagt, ey, das ist ja so easy, das möchte ich jetzt auch machen.